Es ist nicht alles, wie es scheint. Wieder ist ein Jahr vorbei. Schon wieder wird über Geschenke sinniert. Die City ist wieder voll geschmückt, üppig bunt schön anzuschauen. Und jährlich wird er grüßen, der größer, der Weihnachtsbaum. Und jährlich wird er schön, der Winter Winterweihnachtsbaum. Doch nichts so ist wie scheint. Das muss man mal so sagen ist so einfach wie Lamette an einem Zweig Doch nichts so ist wie es scheint, das muss man hinterfragen Manches ist so bedeutungslos wie die Schneeflocke im Wind Und wenn der Tag der Wunder lag, Erzählen wir unseren Kindern, dass die Menschen überall gleich sind Wunderland Und das nicht nur an den Tag Sondern man immer Selbstglück ist Kein Wort davon Dass die Großen nur groß sind was die Kleinen gibt Kein Grund genannt Warum immer weniger Immer mehr Nichts wie es scheint Das ist man hinterfragen Manches mehr nur so kurz dann dort. und nicht schein mehr, solange wir uns nicht bewegen.